Wenn jemand findet, dass er etwas getan hat, das seinen Partner verletzt hat und ihm leid tut, dann wird er versuchen, sich zu entschuldigen. Und was wünscht sich der Geschädigte? Er wünscht sich eine Entschuldigung von dem Verletzer. Also haben wir einen perfekten Match. Einer will etwas geben, was der andere haben will. Warum funktioniert das aber oft nicht? Dazu müssen wir uns nochmals genauer ansehen, was es heißt, sich entschuldigen zu wollen und welcher Wunsch dahinter steckt, wenn man sich wünscht, dass der Partner sich entschuldigen würde. Fangen wir mit dem Entschuldiger. Jeder weiß natürlich, dass man die Uhr nicht zurückdrehen kann. Was passiert ist, ist passiert. Aber man kann etwas im Jetzt und in der Zukunft ändern. Man kann sich also wünschen, dass der Partner einem nicht die Verletzung weiter übel nimmt und und das ist jetzt sehr wichtig. Sein Bild von ihm als Verletzer revidiert. Also wieder Zuversicht bekommt, dass er als Partner erlebt wird, von dem Positives zu erwarten ist und nicht Verletzungen. Wenn diese geänderte Sichtweise beim Partner eintritt, dann war die Entschuldigung erfolgreich. Was will der Empfänger einer Entschuldigung? Auch er weiß, dass die Zeit nicht zurückgedreht werden kann. Was war, war. Was der Verletzte möchte, ist durch die Worte des Partners wieder zuversichtlich werden zu können, dass vom Partner keine Gefahr der Verletzung in der Zukunft besteht. Das bedeutet, das Ziel beider Partner ist das gleiche. Wenn also der eine dem anderen die Sicherheit gegeben hat, dass von ihm in Zukunft keine Verletzung mehr ausgehen wird, die der andere auch annehmen kann, sind beide am Ziel angekommen. Hier ist also immer noch kein Grund warum Entschuldigungen oft nicht funktionieren. Ich glaube, es liegt daran, dass beide Partner die Aktion der Entschuldigung als Einzelaktion sehen, statt als Teamarbeit. Was meine ich damit? Es reicht nicht, wie Kinder es gerne formulieren, ich habe doch Entschuldigung gesagt. Das heißt, das Kind fühlt sich nur verantwortlich, die Worte formuliert zu haben, aber nicht, dass die gefühlte Entschuldigung auch beim anderen ankommt. Das Wort Sorry, Alleine vom Verletzer reicht also nicht, sondern es muss auch dem Partner ermöglichen, die Entschuldigung hören zu können. Jetzt wäre es natürlich keine Teamarbeit, wenn nicht auch der Verletzte eine Aufgabe hätte. Sein Job im Team ist, sich zu bemühen, die positive Intention des Partners hören zu können. Beide können eine Veränderung in der Beziehung nur im Team lösen. In dem Sinne sind beide nicht nur verantwortlich für ihr eigenes Tun, sondern müssen sich auch bemühen, es dem Partner leichter zu machen, seine Aufgabe zu erfüllen. Sätze in der Art, ich habe mich doch schon entschuldigt, jetzt höre doch endlich auf damit, widersprechen einer Teameinstellung. Aber genauso wenig sind Sätze wie diese teamfähig. Du kannst dich so oft entschuldigen, wie du willst, ich nehme dir nicht ab, dass du nicht vorhast, es wieder zu tun.“ in dieser Art Sätze verbirgt sich die Einstellung, man sei nur für das eigene Verhalten verantwortlich und nicht erkennt, dass es, eine, dass es ein Zusammenspiel braucht, um zum gemeinsamen Ziel zu kommen. Sätze, die Kooperation signalisieren, sind deshalb notwendig. Wie können wir uns gegenseitig helfen, die Entschuldigung hörbar zu machen? Was brauchst du von mir? Wenn das Echo auf der anderen Seite genauso kooperativ fragend ist, dann besteht tatsächlich ein Beziehungsteam, das eine Krise nicht nur überwinden kann, sondern auch daran wachsen kann. Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung an einer Beziehung. Deshalb ist es gut, dass es möglich ist, für solche Situationen sich gegenseitig zu einem kraftvollen Team zu formen. Das einmal ist der Liebe auf couplecoaching.de, zeigt Ihnen wie es geht.